Moin Leute, in diesem Video zeige ich dir, wie du eine Atombombe zündest. Das ist relativ einfach. Du musst einfach nur dieses Programm herunterladen. Die Welt wird in 20 Stunden komplett explodieren. Ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen.